Auf Dauer klappt diese Trennung eigentlich gar nicht. <lacht> man kann sich das vorstellen, also in meinem Job habe ich ungefähr 20 ähm, Social-Media-Angebote im Blick zu behalten. Das heißt, da entgeht man eigentlich auch nach Feierabend oder am Wochenende den typischen Benachrichtigungen nicht. Also das heißt, das äh, Berufliche schwappt, glaube ich, relativ leicht ins Private. Andersrum gesehen, also versucht man, glaube ich, zu vermeiden, dass das Private ins Berufliche. Schwappt. Also da haben wir eigentlich auch einen ganz simplen Tipp äh, für unsere Kollegen, da äh, Social Media inzwischen sagen wir mal, auch alle Mitarbeiter betrifft. Das ist eigentlich ganz einfach auf den Punkt gebracht, indem man dann äh, einfach sagt, ich versuche auch im Privatleben professionell zu bleiben. Jeder weiß eigentlich, wie äh, leicht peinliche Fotos ins Netz kommen, aber die äh, wieder verschwinden zu lassen ist viel schwieriger.